Prost! Jawohl! Geh dann erstmal nach Osten <lacht> weiter <lacht> aus, macht Flankenangriff. Jawohl! Oh, ich glaub, der ja, Urlanger Fahrzeuge direkt auf Nord, Nord sieht aus egal, wie. das ist ja. so ein Hemdwit. <lacht> wenn wir so weitermachen, sind alle ausgefahren, wenn wir da sind. Direkt Nordkontakt Nord. Nordwand, glaub ich Nord. halt glaube einer ist erwischt, oder? Okay, Furt, ich höre vorhin, ich höre Nomi, ich habe, glaube ich Tobi auch gehört. Tobi? Tobi ist down auf jeden Fall. Du bist safe. Zwo von Action. Ey, ja, Nomi da beschuss! Zur von Action! Äh, Kampffreizer Richtung Nord 100 Meter Ja, Nomi, du hast die AT, make it count Ja, ich bin hier unter Interdrehbeschuss, halt also ich glaube, ich Lauer kann nicht aufstehen 2 von Axel, äh, Action von 2 Muss ich das dann verbinden 1 von 2 Also? Ist der Platoon Lead bei dir? Negativ Platoon Lead, -Lead auswahl hat ihn jemand gesehen, wo der Platoon liegt? ein Meter vor dir. Fuck! Wir haben Giro gefunden, wir haben Giro gefunden, versorgen ihn. Alles so verstanden? Nein, ein einfach da hinten, ich bin gleich tot. Ja, 2 ist da, wo der ganze Rauch flackt. Ja. Nomi, schau, dass du ein bisschen nach Süden wegkommst, wenn du schon Äh... Keine Chance, keine Chance. Wo liegst du im Vergleich zum Rauch? Der Rauch ist südöstlich von mir. Wer ist jetzt alles down eigentlich? Fussel und Tobi. Fussel ab. Ist to Tobi spark. down, Giro down und bald auch Nomi down? Ich bin die 5 Meter von der okay. Straße, äh, östlich der Straße. We're from, we're from also. yeah, okay. Hast du noch gesunde Beine? Nee, nee, alles kaputt. Ich drück's nicht. Ich drück's nicht. Aber bleib, wo du bist. Ich drück's nicht. Tony ist ja, also. äh, ja, dran, ja, aber ich bin ja, noch an anderen muss ja Fussel, ja, ja, ja. das war fein. fein da, hast ihn erwischt. Ja, hast du. Na, na, ich smoke Fussel, siehst du Nomi? Negativ, noch nicht. Nomi, schießt mal zweimal bitte. Ich <lacht> sollte Oh, ich zau. Nomi, bist du noch ab? more ich gehe ja, da vorne. Ja, ja, ja, schon ja. Ja, so. Negativ, noch drei, ja. ich, ich hab, ich seh einen, ja, ich sehe zwei. Uh, know, uh, zwei ist es einer zu viel. wo ist, wo ist Ähm, jetzt ja ich mit quart versuch, versuch wait, rauszuziehen. Wait, wait, wait, wait. Okay, so, the frontmost element is 30 meters in that direction Other Roger, than the... that, I think you're good to go to okay. give them some. The... some... Yes, <laughs> the compound and then the weasel mark is I'm gonna fucking blow them both up. Okay. Uh, what is the weasel marker? The weasel mark here uh, and then the compound. That is good with me. Uh, make sure that you cross check with Worst or shall I do that? Can you can you can you do that? I ain't I'll got. Do uh, I don't have comms with him. Um, eins von zwei. I heard. Info, der FOB wird den Compound auf Karte mit Gebäuden markiert und den Wieselmarker mit HE great. eindecken. Von unser Warte oh, gut. kommt von fine. deiner Seite Einspruch? Negativ, wir sind nicht. In Alles klar, wir von aus. Auf. Retro, you're good to go. Yes. So, Sehr schön, Fussel, gut gemacht. <lacht> mach, äh, ich mach die erste Versorgung. du bist MG, mach du mal okay. Sicherung. Ja. Yeah. Menü. Aber gute Ansage schon mal von Nomi, dass er gleich down gehen wird und wohl Sehr gute äh, erste Versorgung. Äh Bernhard, warte, 0, dann kannst du direkt weitermachen 4, und gleich noch bei Tobi dann macht Nomi komplett fertig. Ja. Ich mach dem nur mal die Blutungen zu. Weil ja. Er hat, hat überall was abgekommen. Brust ist zu Gliedmaßen sind Tönnikes, Kopf folgt. Was? hat verdammt viel Blut verloren, den Zugang habe ich noch keinen. Weil okay, so von Umi lag kein weiterer Flanke, dann, da, uh, dann mache ich CPR bei dann erst mal der ist zero, auch four, four, seven, Ja, aber Vielleicht haben wir Badger Good back, Fire when ready. Richard, ich brauche das einmal nähen vom Bein von Tobi. Ja, warte, so viel Zeit habe ich noch nicht. Bin hier gerade noch dran im Nähe. Alles. Wo ist bei dir alles klar? Ja. Mir geht's gut, ja. Ach, du bist ja dran. Eins von zwei. Eins hört. Also Info, wir haben hier zwei down bei 2 und den Giro. Wir sind aber in einer sehr stabilen Position und können uns da selber helfen. Eins verstanden, eins ist grün-grün. Kommen. Pff, Angeber. You make it count. Das geht sehr nah. Ja, das ist unser eigenes, das ist explizit so angefordert. Achso. Metschel hat sich den Segen geben lassen, das das also auch ich habe ihm den gegeben. So, also wenn du jetzt fest äh, noch kommst ja, bei ihm, dann, dann wacht Nomi gleich wieder auf. Sehr schön.